Guten Morgen, ich bin Isabel Steinhauser, bin 54 Jahre alt und ich bin ein richtiger Morgenmensch. Es ist Morgen, es ist klirrend kalt und die Welt ist noch ganz, ganz still. Das habe ich gerne. Und genau so einem ruhigen, schönen Morgen ist es, gewesen, wo ich am 19. November aufgebrochen bin zur Darmspiegelung. Eine Routinenuntersuchung. Und zwei Stunden später bin ich aus der Praxis mit der Diagnose Darmkrebs. Im Dezember wurde ich dann gerade operiert. Worden. Man hat mir den aufsteigenden Dickdarm entfernt. Und gemäß CT hat man eigentlich gemeint, dass damit relativ viel schon in die Ordnung gebracht wurde. Ist. Das war ist aber leider dann nicht so, gewesen, als der Chirurg ähm, ich als Buch geöffnet hat, hat er gesehen dass Zwerchfell, das Bauchfell das und auch richtig laber metastase vorhanden sind. Genau aus diesem Grund stehe ich aber vor dem Bild das ihr im Hintergrund gesand Die Brücke ist für mich ein Symbol und zwar ein Symbol dass es immer irgendeinen Weg gibt auch wenn man vor so einer Diagnose steht vor so einem, so einem Ergebnis Die meisten Ärzte gilt ich als unheilbar aber die Tatsache akzeptiere ich nicht. Ich habe eine Vision. Ich habe die Vision, dass ich andere, die vielleicht wie ich vor dieser Praxis stehen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, begleiten kann. Ich habe die Vision, dass ich motivieren kann. Ich habe die Vision, dass Wunder geschehen können. Weil ich bin davon. Überzog, dass Krebs kein Todesurteil sein muss sein, gerade in unserer heutigen Zeit. Dass diese Diagnose eine grosse Chance sein etwas zu verändern und das Leben noch mal ganz neu anzufangen. Damit Wunder wahr werden können, auch in der heutigen Zeit, brauche ich eure Unterstützung. Der Onkologe aus der Klinik Arlesheim hat zum Beispiel meine Krankenkasse angefragt, ob eine wichtige Untersuchung, eine Laboruntersuchung von meinem Blut, wo man kanzerogen auswerten um die richtige Therapie für mich zusammenzustellen, äh, anzugehen. Meine Krankenkasse hat diesen Antrag abgelehnt. Es ist eine teure Untersuchung, das stimmt, aber es ist nicht ein Bruchteil davon was eine Chemotherapie würde kosten. Warum ist es so schwierig, einen alternativen Weg zu gehen, ich lasse die Frage im Raum stehen, ich habe eine Antwort darauf. Aber ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass es hier neue Wege gibt. Dass wir nicht mehr auf eine einzige richtig konzentriert sein müssen, sondern dass wir Gewissheit haben, es gibt andere Möglichkeiten. Es ist möglich. Ich brauche neue Unterstützung, und zwar in finanzieller Art und Weise. Ich hätte nie gedacht, dass das nötig ist. Dass ich einmal hier stehe und darum bitte, dass ihr mich unterstützen würdet. Aber ich kann euch sagen, jeder Rappe zählt. Jeder Rappen werde ich investieren in meine Vision und in das Wunder, das heute in dieser Zeit kann wahr werden kann. Bitte zahlt ein, bitte spendet. Und wenn es nur ein bisschen ist,